Diesen ja. Eingang mit Sicherheitskamera und so. Ja, da, da hatte ich gemeint, da könnten wir jetzt rein, ja, genau. Da bin ich jetzt. Äh, wo ich ist Torben? Drin. Ich bin auch jetzt da. Warte doch! Ja, ich bin einen Schritt reingelaufen. Ja, dann wartet bitte. Better than starving, I think. Wer starft denn hier? Ich nicht. <lacht> äh, ich. Nee, ich nicht. Ich hab, ich hab aber der, ja, ich, okay. ich, ich hab was. Oh, warte mal. Max, Alle geht vor. Brauchst so, uh, Verbande oder was? Irgendeiner von euch vor Verbände. Ja, ich hab jetzt. habe schaut hab richtig Verband cool genommen. aus. Allerdings. Achso, du meinst es Ja, äh, warte, ne? <lacht> <lacht> du meinst es im Spiel, oder? Oh, <lacht> <lacht> ich, halt, ich bin halt super low, gell? Ich hab nur ja, ein Total AP, wenn ich überhaupt. Ja, warum, ja, warum dann hast du jetzt. Doch, warte doch mal. Oder so. ich, ich hab Wollt hier. Ich hab geben? keine Verband mehr. Mm, ich hab meine Verbände alle aufgebraucht. Nö. Hab was hingelegt irgendwo. Hinter dir. Ich droppe noch ja. Pilze. Sehr nice. Ist sie aufgehoben? Thank you. Äh, ich glaube, ich habe alles. Durch das mal an, ey. Ja. wie geil sieht das aus? Dann. Jedenfalls habe ich einen Haufen YouTube-Shorts hier schon aus den paar Minuten. Allein wie, wie ich total verrückt weglaufe vor so einer komischen Spinne. Like Hat du hast doch auch schon gespielt. Ich dachte, du hast noch nicht gespielt. Nee, nee. Nee, ist mein erstes Mal mein erstes Mal mit euch beiden. Das ist mein erster Dreier hier. <lacht> hier gibt was zu tun. Oh, hier kann, wieder, hier kann man wieder oh, analysieren. Oh, hier ist was. Hier ist was. Hier ist was vor, vor mir ist was. Okay, chill, ja, chill, chill. Ich chill. Bin am analysieren. Oh, okay. Ich hätte es vielleicht nicht eben sollen. <lacht> If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking uh, expanding process. Burgle, please bring okay, up the readings for the irregular covalent SNPI42Z particle traces. Ich höre einfach wieder nicht ja, zu. Ja, ja lass mal zuhören, weil ich sonst it, verpassen wir alles. All references 42 z received. Raw science identified. Oh Does it require cooking, cooking or g -g -g grilling? What the? No, no, no, no, none of those. Categorization. That answer is not permitted according to health code standards governing the handling of raw food items. Okay. okay. Gut. Mhm. Dann gehen. Was ist das hier? Ein Mini? Dann gehen weiter. Neue Ideen. Saftfänger, Eichen. Smoothie Küche, Spinnrad, Eichelzaun, Eichelzaun. <lacht> Und ein Gartenbeet. Wow, hier sind ganz Geil. viele Sachen. Ein Gartenbeet. Was ist hier? Oh. Ein Saftlager. Loot! Loot! <lacht> Geil. Loot ist immer gut. Hey, hey Robo, hier Robo ist ein beim den. Aufstehen. Hier Klar, ich habe was gefunden. Ich hab hier einen Vergrößerungstest 45. Ja, Walle macht schon wieder andere Sachen. Ja, der Burgler hat um Hilfe gerufen. Ich musste dem helfen. Wir müssen zu dem Roboter. Oh, Oh, Walle ist so ungeduldig. Wie kann er eigentlich. Achso. Oh, wie süß. Und jetzt? Chatten. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Wale. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Max Schnauzer. Why are you here in the yard? I do not know. Die A recent power surge has caused a massive Raw Science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? You are here, in the Oakland. Im Eichel-labor. Oh, das ist ein Eichel. Und weil... <lacht> ja! Was hat sich schon? Guck doch nur, was es hier so gibt. Ja, ja, gibt ja aber ich krieg das halt dann nicht mehr mit. Okay. I am sure this all must be very disorienting for you, Okay, it's Dann geht's grad yes, weiter. Yes, he's on tape. One success after another. I have returned burgled to his original size. It appears that my new raw ja, science containment field is working at 99% effectiveness. 98,5%. Right, Burgl, right. Und wir können dann die, die Tür How öffnen. Und hier können wir irgendwas machen mit der Hand. Mm, was soll noch was Ja, bei mir? Ich, cool. ich muss noch mal mit Quatsche mit Purbel reden. Bei mir. Okay. Okay. Ich glaube, <lacht> <lacht> <lacht> Was ist dieses Geschichte? <lacht> Oh man, Leute. End ähm, hier können wir die Tür öffnen. Like Achso, da waren wir schon, oder? Nee. Ja, aber hier wir kommen, kommen wir jetzt irgend so ein ASDL-Computer. Ja, der so. Burger macht jetzt hier das Ding hier, oder? Hier, nee, ich mache ja. das. Oh, was ich ist das? Mein Handscanner. Han oh, da waren wir schon. Waren wir schon. Hä? <lacht> oh mein ja, Gott, wir bei so mir. Alle. Ja, ja, wir kommen, wir kommen. Alles ein bisschen verwirrend biometrischer Scanner Aber ich kann es nicht machen, hier steht offline. Na deins, okay. Hol ein Superchip. Hier, jetzt kann man den an jetzt, jetzt kann man den anrufen, hier den ASL Terminal daneben kann man jetzt ansprechen. Äh ja, sprich mal Walle. Wissenschaftsladen. Kochen für Anfänger, Schmiede. Ich kann eine Schmiede machen. Boah! Wow. Also das kann man jetzt mit gewissen Punkten kann man jetzt einkaufen hier. Fackelverbesserung, Kiesel, seht ihr das auch? Ja. ja, ich schau jetzt in deinem Stream gerade. Geil! Mehrgeschüssige was? Fackelverbesserung Ich will gut überlegen, was wir Dings ne Kochen für Anfänger. Oh, hier draußen liegen noch mehr Sachen. Hier liegt noch so ein Tape draußen. Kommen wir da raus? Mhm. Aber warte mal noch. Ja. Jetzt es gerade so zu viel. <lacht> Das ist Burgle Aufgaben, Quests. Boah, es gibt Quests? Den kann man, oh, kann man Quests ihm geben oder so. Nein. Soll ich dir mal eine Quests geben? Ja, gib mir eine Quest. Bitte nichts mit In nicht der Burgle spielen. Chip Grabraub. Ja, mach mal. Herstellen, Kleehaube. Ja, das machen wir. Große Eichen. Ja, ich hab jetzt mal alles angenommen. Robot, I need you to monitor these power and inform me if exceed acceptable limits. wo kann ich die jetzt sehen, die ganzen Quests? grilling. Hm. Bei, ähm, Space und dann Aufgaben. Äh, nicht Space, sorry, Tab und dann Aufgaben. Ja, Tab Aufgaben. In dem sein Schnurrbart ist, es, ist dem sein Logo. Das finde ich voll cool. Oh, irgendwie will ich hier raus, das stresst mich ein bisschen, das Labor langsam. Ja, ich weiß nicht was, ja. was der jetzt die ganze Zeit hier macht. Holen naja, Superchip, ja, also wir, das gehen genau, wir gehen nach Hause gehen. Ich glaube eh, dass es dunkel ist draußen, hab Gefühl. äh, nee, gefühlt. Äh ist halb sechs, geht nur. <lacht> geht jetzt raus ernst, und geh ich weiter rein? So. Ich hab keine Ahnung! Ich laufe ja auch irgendwo und hab das nee, ich bin draußen. Ich bin auch draußen. Erstmal hier jetzt weg wegen der, wegen der Spinne. Boah, wo, wo bist du dann, wenn du nicht draußen bist? Drin? Wahl? Es trinkt was, krass, Trink, was und stirbst du. Hm, das ist gar nicht gut. Ja, auf dem Heimweg müssen wir halt ein bisschen. Weil da ist eine Big-Spinne hier rechts. Hat. Wir müssen ganz vorlaufen. Echt cool mit dem Umgucken, das gefällt mir voll. Gruß von Schlaffi an euch beide. Okay, danke. danke, Schlaffi! Zurück, Schlaffi. Oh, das sammle ich nochmal noch schnell hier mit. Ja, das Ding ist, ich bin halt fast tot. Ich muss jetzt hier trinken. Wieso bist du denn immer so tot? Weil ich nichts zu trinken habe. Wir in 50 Sekunden bin ich tot. Komm her zu mir, komm her zu mir. Obwohl ich weiß nicht, ob das Wasser ist, aber probieren wir es. Ich hab auch noch so einen, einen Saft. Ja, oder ja, sowas genau. Oder Tau und so. Hast du? Warte, oder Was soll ich dir geben? Okay, das bringt minimal was, okay. Ich hab immerhin. Okay. Ja, bevor du stirbst, sag Bescheid. <lacht> <lacht> Hast du geschrien oder. Wir laufen halt wo lang, wo wir noch nie waren. Euch ist das bewusst, ich weiß nicht, Torben oder? ist da vorne. <lacht> Nein. Und hinter uns ist eine Spinne und wir laufen nicht zur Base. Ach so, halt, das ist dein, Waymarker. Oder? Ich dachte, ähm, ich dachte, das ist. Schau mal du kurz davon. an dem Außenwalle äh, nicht so rechts, rechts Richtung Wasser, weil da, wo du lang ist eine Spinne. Maybe bin ich gerade über eine Spinne gestolpert und als ich <lacht> gemacht habe. Maybe, aber <lacht> ich hätte <es> euch natürlich, <lacht> aber eigentlich bin ich sicher, wir ich hätte euch das gesagt. Wir gehen zur Dose, an der Dose vorbei. Ja, ja, ja, Mein ja. <lacht> Aber ich trinke halt auf eins. Ich bin, yeah. nicht dringend irgendwas. Yeah. Ich bin voll ausgesoffen. Voll bis oben Oma hin. Was muss man an der Dose treffen. Was sind alle da? Okay, soll ich dir noch was geben, Jetzt Bestimmt ein paar Tropfen oder so, oder? Du ja, musst was... doch irgendwie Tropfen haben, oder? Hier ist ein Stein. Ah, hier ist ein Tropfen auf dem Pilz. <lacht> hier ist ein Stein. <lacht> Trink heut. Trink ruhig Stein. Jetzt, jetzt nochmal ein Tropfen, wenn ihr, noch, wenn ihr auch was trinken wollt. Ich bin wieder Oh drauf. ja, ich brauch auch was. Oben auf dem roten Pilz, auf dem Fliegenpilz. Wow, ich nie gesehen, die Front der Box looks so like before. Lemon Crunch. So. name. <lacht> äh, <lacht> Tom, wir müssen kämpfen. Ich weiß nicht, was es ist, Campen, okay? wir kämpfen gegen das, okay? Na, laufe, ja, easy, die kriegen wir. Oh, ich komm noch. Das ist kaputt! Hey, habt ihr habt den... haut den nicht mit dem Speer, ihr haut alle mit der Axt auf die Viecher ein. Hä? Ich hab meinen fucking Speer in der Hand, was willst du von mir? Ja, weil ihr das instant abgebaut habt und das stand nicht bei mir ah, schon bei, ich check langsam. Hm? Ich check's langsam mit diesem... Man hat ja links unten ein... so ein. Mhm. Ich habe irgendeine Bedrohung. Glaub. Äh, ich glaub, so. das noch. Da ist noch Man eine hat Lauf, auch... Man hat auch links unten dieses Haus-Symbol und dieses. Boah, der diese macht übel Damage, holy. Hab ich recht? Der macht richtig viel Schaden. Wie der mich schlägt einfach mal. Sorry. Ja, lass mal nach Hause gehen jetzt, weil es wird jetzt bald Zeit ja. zum Schlafen. Ja, aber jedenfalls, ich habe es jetzt gecheckt, aber jetzt haben wir keine Zeit. Oh ja, den Tropfen brauche ich. It's getting dark. At least it's clean. sauber, ein bisschen. Irgendwas hinter mir gehört? Yo, ich bin weg, ich ja, ich bin weg, Anna. Ich renne. Ich werde verfolgt, Mami! Oh mein Gott. <lacht> das ist mein Inventar auch fast voll, das passt. Das ist gut, wenn ja, man jetzt Ich habe noch 100 Zentimeter vor mir. Okay. Echt echten 100 das Zentimeter. Ja, sind die vollen 30 Zentimeter. <lacht> oh mein Gott, hier ist Wasser. Ich muss eine Kleehaube bauen. Habt, dieselbe, habt ihr dieselben Quests wie ich? Ja, ich glaube, ja. Oha, da leuchtet was im Wasser. Ich will jetzt irgendwie reintauchen, aber ich glaube, ja, das, das ist Ich cool. glaube, das ist äh, XP für die... Wer heißt? Äh, Wissenschaft. Ich hab's kurz getan. Ja. Science! Science. So. Ah, das ist gute alte Lage. <lacht> oh, wir können Basketballkorb bauen. Voll cool. Mhm. Ich habe super viel so. Saft. Ich kann hier auf jeden Fall mal noch eine Eichenplatte, eine Eichenbrustplatte mir bauen. Maden, nee Eichenbein. Panzer kann ich mir aufbauen, nee kann ich nicht bauen. Warum nicht? Weil ich kein Seil habe. Okay, Seil muss ich mir. Ja, bauen. Seil ist das Einzige. So. Ich brauche Kleeblatt. Haben wir noch Kleeblatt? Ja, ich habe Kleeblatt gesammelt, aber ich, ich, will jetzt auch erstmal gucken, was ich bauen will, ja. Ich <lacht> <So hab ich lacht> so ist, so ist okay. Ich, <lacht> <was gesagt. lacht> ich mache jetzt aber noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Besser. <lacht> oh, guck mal jetzt. Da gibt's dann, da gibt's dann Was wohl denn? auch, da gibt's auch wohl richtige Rollen dann hier bei den Dingen, weil wenn ich jetzt schaue, wenn ich jetzt eine Eichel-Gesichtsmaske mache, dann bekomme ich Bedrohungserzeugung und schwere, und es ist schwere Rüstung, das heißt, es ist so tank ja sozusagen. Uh. Und dann gibt es natürlich sowas wie die Augenklappe, das bringt dann plus Schaden. Ja, und die Madenbrille macht Ausdauer und so. Ja, das ist cool. Also gibt es ja verschiedene Rollen sozusagen. Mm, gefällt mir ganz gut. Oh, ich habe jetzt aber auch. Unkrautstängel können wir noch nicht äh, abbauen. Scheiße. Ich habe jetzt mal die Quest gemacht. Ich habe mal die die. Haube oh Leute, gestellt. ich mache einen mach Wasserbehälter, ja? Ja, wenn du das Warte mal, werden. du, brauchst, du ja. brauchst die nicht bauen, die, die Eichel, die Geschichte. Ich baue dir das. Ich, ich gebe dir deine Eichel. Welche Eichelgeschichte? geschichte Ich, ich werfe hier, werf hier eine Eichel hin und noch eine. Hier vor mir. <lacht> Für wen jetzt? Ist egal, wer das auch immer will. Ja, weil ich, ich selber behalte klee -Sachen. Hier vor dir sind die eichel Oh Gott, ich bin. Warte ich muss kurz mal Inventar lernen. Ich bin zu voll. Was ist Eichel-Tank? Ich will aber. Ich will da eigentlich Bogenschütze nachher machen. Aber, ja gut. Ich mach, ähm, Best, Wasserbehälter. la. Was bringt Klee? Ist was ist das du? Wasserbehälter, was du nicht so viel... Was, was macht der, Wasserbehälter? Hm. Der sammelt Wasser, oder? Was der macht? <lacht> Crazy. <lacht> der sammelt Wasser, ja. Hm. Also ich habe das jetzt hier nicht hübsch angerichtet, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass das, falls wir da länger spielen, dass das jetzt unsere krasse Base bleibt, aber... Ja. Ich glaube, ihr seid jetzt auch nicht so krass auf äh, Schönheit aus. Allerdings. Ich wir noch nicht mit ihr spielen. Wieso <lacht> <lacht> wusste ich, dass das kommt? Ich bin voll auf Optik. Äh, wir bräuchten noch mehr von den äh, Dingens. Oh, ich, ich habe eine Larvenklirklinge. Eimern. Was? Eimern? Eimern. Den Behältern und den Truhen. Achso, äh, ja. Ich glaube, ich kann auch eine machen. Moment warte mal, es gibt eine Kiste und einen Korb, ja, dann mach ich noch eine Kiste. Ah, da haben wir vier Eichelschalen? Ja, yeah, Wie viele. Wo dann? Ah, hier drinnen, Ding. Okay. Äh, warte mal, da tue ich mal das eine Fleisch hier braten, das ist egal. was. Sackleuchte. Mach ich ja... <lacht> eine Vorratskiste. Ich zerlege verschiedene ich Teile in seine Bestandteile. Sind, okay, das ist gute ja. Vorratskiste. Ich kann hier nichts bauen, aber es macht nichts. Ein -Korb können wir bauen. Sehr gut. Ja, finde ich auch. So. Wir haben jetzt eine große Kiste und einen kleinen Korb. Vielleicht tun wir den Korb irgendwie so Essenssachen und in die Kiste alles andere. Mhm. kann man machen. Ich bin also. Ach, Hitze jetzt echt stolz auf mich, merke ich gerade sortiert sortierst? Ja. Und Wasserbehälter. Wenn wir hier einen Wasserbehälter machen? Haben wir doch schon. Ich doch oh. schon. So, keine Ahnung. So ein hey, das war da, wo ich, ich gesagt habe, wo, wo ihr euch so lustig gemacht habt, dass ich danach frag, was ein Wasserbehälter macht. Ich war gerade ein bisschen, Brain of Guy habe gerade ein bisschen äh, im Menü rumgeklickt, was es alles so Neues gibt. Überall erstmal die ganzen Tausende Ausrufezeichen wegmachen. Ey, wieso habe ich so viele Ausrufezeichen? Irgendwie. Also ich schaue, dass ich jetzt, dass wir dann diese, das Ding links irgendwie so saft und Fleisch also, und keine Ahnung, dass wir rechts irgendwie so die ganzen Sachen zum... Oh, das ist ja riesig, das Ding. Ich kann hier leider, ich hab hier, will hier so einen netten Seidenseil machen. Er hat auch so ein Zeichen. Ja. Herstellungsanforderung, Spinnenrad, ah, ja. Aber wie kann man da jetzt Ding reinmachen? Hä, hey, das äh, sammelt doch, das sammelt, Walle. Tut es automatisch sammeln, bist du sicher? Ja, ja, klar. Wir brauchen so ein Püriergerät. Hm. <lacht> wir bauen mal eins, was? Ja, wegen Essen machen, ja. Aber ja, Püriergerät dann, dann, bauen wir ein. Bauen wir ein. Ja, ein bauen wir. ja, oder ein Spinnenrad. Ein Spinnenrad brauchen wir Eichekappen und Haufen. Ton, okay. Ich glaube, wir haben ziemlich viel Stuff hier, sehe so ich ja, das hier. Ja, sehe ich, ja, ich auch so. Aber wir haben ja noch dem Eichelkappen, also die Eichelkappen nicht, mehr mit. nicht so, mal mit. Wichtig vorsichtig. So, nochmal. Ich brauche auf jeden Fall mal mehr Verbände. Saft und na, ich gebe jetzt alle meine Eichel. Ich gebe alle meine Eicheln zu euch. Okay. Er nimmt nicht automatisch aus den Sachen raus, ne? Wie meinst du? Aus dem Lagern, die in dem Umfeld sind. Dass er dann sagt, ich kann ja es ja bauen. Nee, nee. Wir sollten mal schlafen gehen übrigens, gell? Ja. Oh, ich bin bereit für Ema. Hello, ich bin so schlafen. muss? ihr gehört? Gleich. Gleich, Walle. Wir wollen noch eine Folge. Ihr ja, macht es doch weiter. Ihr könnt direkt nach dem Aufstehen weitermachen. Aber sonst wird, das, sonst wird das nichts mit dem Schlafen. Okay, ich bin im Bett. Oh Mann, Just me? das ist wie damals bei Mama, ey. Hey, ab zu Bett. Oh, nee, ich will nicht. Ein bisschen ja, guck mal. Noch. Wir haben okay. schon voll verschlafen. <lacht> ich hätte einfach nicht geschlafen. So, und das schaut, ist ist es nämlich, jetzt, jetzt ist es nämlich schon ein bisschen Wasser drin. Man sieht es zwar nicht, aber da steht trinken, theoretisch. Ja, aber das habe ich auch vorhin gemacht, da kam ist leer. Ist auch leer. Hm. Das ist seltsam. Hey, der Tropfen ist, ist gerade verschwunden. Das ist cheating. Ja, meinst du nicht, dass man den irgendwie hinstellen muss, dass da oben auch was... Ähm dass da was reinfallen kann, so theoretisch. Jedenfalls. Also, man kann es ja Gott sei Dank verschieben, nice. was ich echt ruhig finde, ähm, aber ich weiß es nicht. Netter Rüsselkumpel. Was? Ich Netter nicht Rüssel. Wo. Wo ist jetzt. Ich brauch Trinken. Trinken. Ja, ich auch. Oh, ich auch. Ich wollte nur kurz noch gucken. Ja, es trinken. Aber wie komme ich da hoch? Muss ich werfen? Das war refreshing. Das ah, war refreshing. So, wie kommt jetzt mein Sperr da wieder runter? Hm. Ey, dieser Wassertropfen, wie weit der immer wegrollt. Fühlt er euch schon wie Peter Pan? Bitte, nee. Peter Pan. Ähm äh, wieso Peter Pan? Verstehe ich das auch nicht. passt, Ach so, passt, weil, weil, auch, passt weil, eigentlich nicht, oder? Also ja, also ich meine, Peter Pan ist auch nur ein Erwachsener, der im Körper eines Kindes rumfliegt. Aber oder wir ein sind Kind, ja. das. Wir Minimini. können ja gar nicht. Wir können ja gar nicht fliegen. Hast du überhaupt nicht? Passt du gar nicht? Ey. <lacht> <lacht> von einem, von einem also wirklich. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, ey, hier. Ich kann ja. Oh, ich wollte gerade sagen, ich könnte hier oben rumtanzen. Oh gerne. ja, Wissenschaft! Was hast du denn gefunden? Einfach so ein lila Blobbel in der Luft, den ich einsammeln konnte. Und dann haben wir diese Punkte. Also, die kriegen wir ja alle. Wenn man wieder oh, ist, ist, ist, ist, oh, was habe ich hier gefunden? Oh ja, da ist was. Das ist ein Ameisenhaufen. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. okay. <lacht> Okay, maybe, maybe mhm. sind, sind Einzelne, von denen ich... Jetzt hau <lacht> ab! <lacht> wie viel AP hat das, wie ich? Weiß ich nicht. Wir, gefällt mal? Ja, schon viel, glaube ich, oder? Ja, easy schaffen wir das, easy. Okay, doch nicht. Cool. Ich hatte einfach nur Angst, es war so... Ich habe halt so gesehen, okay, das ist ein Ameisenhügel. Ist so die Frage, ob das so gut ist. Und dann kam mehr von so den Töten raus. Ja, gut, dann. Ich baue nämlich, die, ja, nämlich diesen Ameisenzeug. Hier ist noch eine Fette. <lacht> äh, zwei Fette. Schaut auf euer Leben, ja. bisschen fokussen. <lacht> Nicht mich, <wie> aua! <lacht> Keine Ausdauer. viele gerade. Mach die klein. Oh, ich bin fast tot, Leute. Ich muss hier kurz weg. So also ohne Scheiße. Ich habe keinen Verband. Äh, weißt du wie viele da gerade. Oh mein ich Gott. Ich bin da tot! Infinite... Da kommen unendlich viele raus. Wir müssen laufen, laufen, laufen. Das war da war also auch total... Ja, ich wollte gerade sagen, es war also total klug, das genau neben dem Bau <lacht> zu machen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, Nein, ich habe jetzt gerade mein Speer weggeworfen. Kann mir keinen Verband machen. Ein okay, die eine die mache ich noch shit, ich muss, ich muss erstmal zum Lager zurück. Wo ist das Lager. Ich ja. bin im Lager. Ah, Weil ich hab, los. mein, mein Leben ist auf null. Ich bin auch im Lager. Und ich habe keine Pflanzenfaser mehr. Okay, bewaffnete Kinderbande, deswegen Peter Pan. <lacht> ich denke bei dem Spiel eher ein Endmen. Und dann Peter Pan oder Tinkerbell. Also das Ding hier fühlt sich irgendwie nicht mal alleine, wie das Gefühl. Ja, ich lese noch mal, was dabei stand. Wasserbehälter. Die ausgehöhlte Eichel fasst bis zu sechs Tropfen Flüssigkeit. Ja, vielleicht... Ich habe halt gedacht, die fängt das. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Oh mein Gott, Saftfänger. Oh. Aber Saft und Wasser ist ja auch was unterschiedliches. Also es gäbe noch den Saftfänger, den können wir dann so nicht bauen, weil wir haben noch keine Unkrautstänge. Ja doch, die äh, können wir holen. Das nee. Wir hatten, nee. Doch nicht die beste, wir hatten doch noch nicht die bessere Axt. Gar Rax. nicht. Gar nicht. Doch, das ist einfach nur die, die Pusteblume umhacken und dann die, das, was, die, was da rauskommt. Hm. Ja, okay, dann chillen. Dann hol gleich mal ein paar mehr, weil dann können wir noch ein Gartenbeet machen. Ich muss erst mal gucken, wo hier Pusteblumen sind. Ich komme mal mit dir. Oh. Tschüss Tom! Ja, danke schön. <lacht> Samia war alleine. <lacht> da lacht sie, das Klar. bringt dir Spaß. <lacht> übel, ja. ey, übel. So, war ich, oh, wo war denn jetzt? Nee, nee, nee, nee, das wollte ich alles nicht bauen. Wollte auch das nicht Und bauen. Unkraut, Stängel. Nehmen hier liegt noch eins. Ist das dein Ernst, dass du jetzt gerade versuchst, unser Dings aufzuessen? Was? Wo sind sie so zu Hause da? Die ist dann unser Zuhause da. Walle? Da. Walle? Aha. Ich wollte auch was mitmachen. <lacht> Walle! Was ist <lacht> das So, was ist jetzt hier mit dem Unkraut? Ja, ich wollte eigentlich helfen und irgendwie auch was mitnehmen, aber. Ja, der lag noch. Noch. Ich weiß halt nicht wo, ich war halt noch nicht da, wo du warst. Ach, Ach Anne, komm jetzt gleich wieder. Ach, Anne. Ah, ich habe eins gefunden. Hab ah, Anne, ja, was ist jetzt hier? Jetzt chill doch mal, Wir brauchen eh noch ein bisschen mehr. Und Ausdauer ist aber richtig im Arsch. So, Pum Pum macht. So, ich brauche noch Ton. Ich... Wo kriegt man einen Ton her? Ton ähm, oh. musst du... In der Nähe von Wasser gibt es manchmal so Stellen. Das ist so Leben und so ein Kram. Das musst du dann mit einer Schaufel rausholen. Okay, warte mal Schaufel Ich glaube, ich habe das erst einmal gesehen und da hatte ich aber noch keine Schaufel. Wofür brauchen wir jetzt Unkraut nochmal? Für den Saftfänger oder was? Ja... Warte. Ähm. Saftfänger. Eine Eichelkappe, zwei Unkrautstängel und grobes Seil. Hier liegen ganz viele Unkrautstängel. Ja. Ja, die müssen wir auch noch haben. Ja, haben wir. Moment. So, grobes Seil mach ich noch schnell. Genau, kurz das trinken. Doch wirklich, jetzt habe ich nicht du, genug. Du, du, du. Okay, was ist? Hier war noch vorhin überall. Ihr will Ton! Da ist ein Tropfen. Rum, rum, rum, um, Meke. <lacht> will Ich hab jetzt. nicht genug von dem anderen Zeug. Pflanzenfasern. Hier. Und hier. Und hier. hier. Komm, Speer, komm hinab! Komm, Speer, das ist der erste Mann, der nach dem Speer schreit. Ja, der, der hängt immer am Baum, da dauert es immer 10 Sekunden oder so, bis er runterkommt. Gut. Nicht gut, wie auch immer. Ähm... Ebel? Was ist denn jetzt gerade der Plan eigentlich? Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen lost. Ich äh, nicht. hast du noch ein Seil für mich? Ein Seil? es gar nicht bei mir in der Nähe. Nee, Pflanzenfaser. Ja, okay. ja, ja, ich sammle gerade also, Ich wollte nur eine Aufgabe geben. Weil ja, die Frage ist, was, was ist denn jetzt gerade die nächste Aufgabe, die wir jetzt gleich machen? Ähm, also ich würde sagen, ja. wir gehen jetzt gleich noch mal. Sorry, wir gehen jetzt gleich noch mal zu dieser Dose, weil da in der Nähe ist was. Welche also. Dose? Ähm, da, wo wir vor der Spinne weggerannt sind. Ja, die. die okay, ja, können wir machen. Ja, ja, können wir Weil machen. da ist nämlich, glaube ich, noch mal so ein Labor. Und das würde ich gerne entdecken. Ähm, ich baue jetzt noch schnell dieses Ding endlich. Oh, endlich Saftfänger. So, das Problem ich glaube, ist. mal nach. Ja. Ui. Ich muss diesen ja, Saftfänger. Ja, das ist schon mal. Aber der muss jetzt, der muss jetzt über den, über den hier, über den, hm, den hier drüber, oder? Nee. Obwohl, ja. Das, das, das Ach, ein, siehst du das? Genau. Ja, Aber das ist ein, so ein geh mal ins Inventar, äh, bitte in dieses Bauding und lies, was beim Saftfänger dran steht, mal. Bevor. Wo ist das Wo ist das? Neben dem Gebäude der Sache. Smoothie-Küche. Weil da steht irgendwas mit Baum Saftfänger. und Wurzel und so, nämlich. Macht ein. Oh nein, es muss an dem Baum stehen, kann das sein? macht dann Saft produzierenden Wurzeln essen. Ästen. Wurzeln? Aber, aber du Wurzeln. musst Saft ja. Wurzel Wurzeln ja, essen. Das, was, Der Wasserbehälter muss. Diese Ausgabe verpasst bis zu sechs Tropfen Flüssigkeit. Ich glaube eher, dass du da was reinmachen sollst. Ah, okay. Ähm, wir brauchen ja, es kann sein, Vorten, dass da nur ein Vorratsbehälter oder so. ist, oder dass wir das Ding nehmen. Oh, da! Da! Komm, schnell, schnell, schnell! Was? Oh, ich... Mach's kaputt! Ja, ich, ich hab noch die Scheiße in, in der Hand. Mein mein Gott. Gott. Ich bin da, ich bin da. Boah, das wird aber jetzt, also... Was war noch so? Oh, nein. Oh, ich falle hier runter, ich bin wir so nervös. Wir brauchen die für einen Bogen, weißt du? Ja, ich, ich bin nervös. Was ist denn hier los? Ich werde hier <lacht> rumgeschmissen. Was ist denn passiert hier gerade? Du auch irgendwie? Ich Total pack am Button alles. Bisschen. Wo ist die? Ah, die fliegt ja, da oben. Ja, die rum. ist da oben, aber ich komm nicht hin. Ne? Schmeiß. Oh mein Gott, schmeiß sie ja, ab mit dem Speer. Zu weit weg. Ähm, ja, okay, also diese Saftscheiße kann ich erst machen, wenn wir näher an dem Baum sind. Das ist echt. Da ist echt. noch eine. Ich hab sie. Wow, geil, Walle. Nicht schlecht. Benötigt ein Hackwerk, okay. Weil es zweimal. Ah, ich hab sie eben getroffen ein paar Mal. Oh, und? Sie ist... Uh. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Sie ist tot. Was? Ich will, ich will. Hm. Geil. Geil. <lacht> Sehr schön. Ja, wir brauchen die halt für Bogen herstellen. Ja, ja, ja, ja. Ich bin ja eh eher der Nahkämpfer daheim. Ah, ich brauch nochmal zwei. Und ein Sprössding. Dann kann ja. ich einen Bogen herstellen. Liegt dir noch mal irgendwo so eine Fliege rum? Brauchen wir noch mal hier jetzt... Oh das Scheiße, ich, ich sterbe! Ähm... Muss mhm. essen. Muss was essen. Muss Hä? Muss nee, was, da war ein komisches Zeichen. Ich muss was trinken. Sterben ist vielleicht nicht so gut, ne? <lacht> <lacht> nur, nur so... Ja, Info am Rande. Ich kann jetzt nicht noch so eine Fliege kommen, dann kann ich... Oh mein Gott, dann kann ich ein paar Dinger bauen. Äh, also einen Bogen Ich, ich suche such ja noch Ton, ne? Ja, Ton. Also, ich würde sagen, Ton werden wir ein bisschen später ausfinden. Also, halt, wenn wir ein bisschen weiter weggehen von der Base, halt. Brauche ich aber auch einen übel Durst schon wieder. Aber hier, hier, ist übrigens so ein hier ist übrigens so ein Dings, was du brauchst. Was? was? Wo? Be wer, wer? Da wo du das, so ein Dings. Da, wo, da, ja, wo der so Saft produziert. Äh denn? Ich bin gerade so dumm, nicht zu sehen. Ciao, Vanilla, 40 cm. Ja. Mhm, das, also ähm, ich weiß ja also, weil er so wo, nah ist eine so, so nah haben wir uns auch gar nicht kennengelernt, aber es stimmt so. Fast. Wo, wo? Ah ne, das war der Wimmer. Mhm. Ja, das ist oh. so ein... kleiner. Das ich... äh, zählt glaube ich nicht, da, äh, da bin ich schon dran vorhin. Okay. Hä, hey, wo ist es jetzt eigentlich hin? Oh nein. Da oben fliegt eine Biene. Aber ich will doch eine Fliege. Oh nein. Als Walle dauernd meinte, ich soll ihm helfen, habe ich es dann weggeklickt und ich dachte, es landet in meinem Inventar. Oh, hä, wo ist denn jetzt der Saftfänger hin? Och, krieg's auch an. Och, hattest du den schon gebaut? Ah, jetzt check ich's. Okay, okay, der hat es einfach resettet. Ja, der hat es Du hast den noch gar nicht gebaut. Ja. Okay, okay. True, true. Äh, was ist True, das? true, true. Wieder, ja. Ah, da. So. Ich will einfach noch eine Fliege. Jetzt lass doch mal gucken, dass wir weiter. Die finden die bestimmt. Du kannst ja unterwegs die bauen, die, die Sachen, die du brauchst. Ja, oder ich baue es. Ja. Ah, es ist so umständlich. Also, ich muss jetzt nochmal kurz zurück befinden. ins Lager tun, nochmal ein bisschen. Ich in der Hand putzen. tragen. Muss. Ja, ich habe auch was zu tun. Ich geputzt. bin eine Biene. Ja, wisst ihr, was wir machen, das ist das nächste Mal mit dem Unkraut und, ähm, lassen wir noch ein bisschen rumlatschen, oder? Oh, wir haben Fliegenfleisch jetzt drauf gemacht. Ich verdorste, übrigens auch gleich. Ich muss überall ja, ich brauch bauen. auch Wasser. Dann holt ihr mal Wasser und ich geh ja, äh, Wasser denn? lassen, solange... Ja, rumlaufen. Ja, bei, bei, äh, bei dem... Hier ist zum Beispiel einer bei mir. Bei der Wurzel bei immer, ganz <lacht> Ich bin ganz kurz äh, auf Toilette. Okay. <lacht> Hallo, Wallis-Chat. Und äh, Torben natürlich. <lacht> aber äh, weil es jetzt, jetzt alleine. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Okay. okay. So, einmal habe ich getrunken. Noch einmal wäre noch ganz gut. So, ich bin. Aber ich habe auch nichts zum du du Warte mal, ich würde jetzt haben. ja gerne mal irgendwie so ein. Irgend so ein Wasser. Ja, man, man kann eine Wasserflasche machen, aber uns fehlt noch dieses Maden. Oh Gott, hier ist ein Spinnwegen wirklich ich weg. Ähm, uns fehlt noch Madenhaut oder so. Ja, ja, da habe ich. Ich bin jetzt gut. Ich brauche noch einmal. Ich bin aber so voll. Na, ja, leer dich. Mach dich leer. Sag mal, dass hier kein Tropfen mehr ist. Ah, da. Sag mal. Frauen und Technik. Eieiei, schaut, schaut, schaut. Hä, wieso denn Technik? Und Videospiele. Fuck. Wow. Sorry. So, jetzt machen wir ein bisschen mal ein bisschen, bisschen Dings hier. Wir bereiten uns jetzt wohl. Wir machen jetzt Essen, machen Verbände. Schmeißen mhm. Schmeißen unnötig. Wenn er aber was weg. zu essen braucht, ich habe was im Vorratskorb gepackt, was ganz schnell ganz toll gegessen werden muss. Nee, ich bin ziemlich cool. Ja, aber Find's das ist sonst. Cool. Ja, achso. Ja, ja. Ja, esst es ist einfach trotzdem. Weil bevor es wegkommt. So. Ja, dann esse ich es. Bevor es wegkommt. Ja, du klingst wie so eine Mutter nicht, nicht analysiert, deswegen ist es ein rotes Ding. ist das, ist Ist Überstunde? Hä? Das Problem ist, dass es halt jetzt wieder dunkel wird, ne? Genau, deswegen, wir bereiten uns jetzt vor und dann gehen wir schlafen und dann gehen wir am nächsten Tag also. los. Ach so. Machen wir nochmal einen Verband? Ja, Verbände müssen wir jetzt ganz viele machen. Erstmal. Ja. Kann zwei, ist natürlich nicht so gut. Überstunde Kraft der Ameise in deiner Hand. Wenn du das trinkst, kommst du gleich mehr schleppen. Was? Das könnte ich machen. Was? Ja den... zum so Trank, dass ich mehr schleppen kann. Okay. Keine Pilze mehr, habe ich die alle gefuttert. Nein, naja, aber die findet man auf dem Weg. Futter Amelie. Wieso kann ich es nicht. Ich kann es doch nicht herstellen. Nice Lager Äh. <lacht> okay, ich Pflanzenfaser. Ich hol mir ganz viel Pflanzenfaser und kann ganz viel Verbände machen. Okay. Irgendwie einmal voll voll gestackt mit äh, Verbänden. Mal losgehen. Someone get that poor dude a tissue mal hier ganz viel rein tun so 20 pflanzenfaser ich kann immer noch nicht mein schönes ähm, mein webstuhl bauen ha! Und auch Liebes nicht mein Püree -Gerät. Ich will mein Püree. Nee, mein Püree. Dings brauche ich. Dein Püree. Püree. Püree. Püree. Püree. Zwei Pflanzen. Zwei Pflanzenfaser. Haben wir die noch? Hole ich die noch kurz. Eins und zwei. Hier sind noch drei Fliegenpelze dran, übrigens. Wolltest du die nicht? Die habe ich, äh, hab ich da rein, dass wir die ein bisschen gesammelt haben, weil die sind ja aktuell noch sehr rar. Ja, Aber die braucht er doch für seinen Bogen, habe ich gedacht. Ja, ja, deswegen, aber er hat trotzdem noch nicht alles, soweit ich weiß. Äh, ich glaube schon. Echt? Oh. Oder? Ja. Ich will danach auch einen Bogen. Jetzt brauche ich noch Distelstachel für Pfeile, aber die hätten wir noch gar nicht, oder? Nee. Also einen Bogen habe ich jetzt schon mal. Brauche ich für Pfeile, brauche ich da hoffentlich keine Werkbank, oder? Nee, bräuchte ich nicht. Okay, das ist cool. Wir könnten Zeugs. Was? Wir könnten Zeugs. Haben wir jetzt nicht gesagt, in die eine Kiste nur essen? Da ist es irgendwie. Ah, habt ihr mit mir geredet darüber, was wo reingehört? Ja, und das Kleine ah. halt eher so. mehr so Essenkram und so Trinken und so ein Scheiß. Oder halt so ah. Saft und so, ne? Ich glaube, es macht halt Sinn. Oder vielleicht auch sowas wie Verbände, aber rechts würde ich so... Materialien eher. Es ist zumindest ganz grob so Na gut. Nimm ich das wieder raus, ich ihr alles reingespitzt habt. Also, also Essen links, ne? Das war das Ding. Ja, Essen trinken. Essen ins Kleine, ja. ja. Okay, ich habe vorerst mal genügend Verbände. Ich habe jetzt 14 Verbände. Jetzt, okay. 14. Wow. Ja, sonst bin ich wieder he. Ich hab null. So, meine ganzen Ameisenteile. <lacht> ja, das <ist> nicht gut. <lacht> Torben, Alter. Ich hab drei. Aber ich hab auch nur 100 Prozent, also. Weiß ich. Ja, jetzt! Aber wenn wir dann losgehen. Deswegen, wir bereiten uns ja jetzt ich will vor. Mal kurz Alles. Gucken. Ganz viel Essen mitnehmen. Ganz, also, ich habe jetzt vier Braten zum Beispiel und noch einen Ameisenbraten. Ich hab jetzt ein paar Verbände und sowas. Das. Ist aber wir, wir bereiten uns jetzt richtig vor und dann geht's, dann geht's los. Mhm, so war das. Okay. Komm mal dahin, dahin. Aber äh. hm? Licht geht. Nicht. mein Licht ist gerade außen wieder angegeben. Komisch. Was also ich so ein bisschen schwierig finde mit diesen quests ähm, man sieht ja gar nicht, wo man hin muss. Also selbst wenn man die markiert. Passiert nichts. Also ich habe hab auch noch ein Riesending zum einen, einen Müsli-Riegel zum Essen, das ist so der, no der oh, Notfall. Ich. Mhm. Der, der gibt übel viel Essen, glaube ich. Mhm. Ähm, wollen wir dann, wenn wir geschlafen haben, zu der Dose nochmal, wie ich gesagt habe. War das unser äh, Ziel, oder? Ja, können wir machen. Oh. Ich bin ziemlich vorbereitet jetzt. Ich brauche nur noch ein bisschen Verbände. Yeah. Wo kann ich die jetzt hermachen? Hey, du brauchst oh. Saft und du brauchst... Genau, Saft hatten wir super viel geholt von, den, von da drüben. Pflanzenfaser kannst du ja auch easy. Pflanzenfaser ist eine Minute, dann hast du 20 Stück hier, wenn du immer ein bisschen kreis ja, der Saft ist leer, ne? Wir ja, ja, nichts mehr da. Keine Ahnung, ich hab nur das genommen, was ich mit dem heute hatte. Ich auch, aber also ich meine, ich sag jetzt mal so, wer hat 14 Verbände, das ist Walle. <lacht> ah ja, ich hab ja auch alles mitgenommen, gib bei den Eicheln habe ich. Ja, aber gib doch einfach dem Thorsten. <lacht> dem Thorsten? Was? <lacht> ich werd's ja auch noch hier klumpen. So gerne, der Thorsten äh, wird es dir verzeihen. Ja, ich, ich, aber komm, der, der darf ihn nennen, wie sie Bock hat, ne? So ist das einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auch, oh Gott, auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Also, wie spät ist es denn? Oh. Okay, ja, ah, Unkrautstängel. Noch. Das brauche ich. Ah, Inge Unkrautstängel brauche ich für was. Hier liegen welche. liegen noch ein paar rum, ja. Was war das nochmal? <lacht> <lacht> also, ich will nachher irgendwann noch einen Garten bauen. Also, es gibt so ein Gartending? Ja, kann ich dir den Z fallen lassen? Ja, braucht Hier. man das auch. Ich habe dir mal vier Verbände gedroppt, Torben. Ja, ja nimm das mal, die. Torben. Und du brauchst oh, übrigens du einen Unkrautstängel für dein Püriergerät. Ja, ja. Du brauchst die, ja genau, die brauche ich für mein Püriergerät, genau. Aber dringender brauchst du, glaube ich, die Blütenblätter. Ja. Weißt du ja, noch nicht. ja. Blütenblätter? Wo kriegen wir die her? Oh, 20 Uhr. Ja, das Euro. werden wir dann früh, aber, aber ihr habt ja, so euren Spawn auch auf, ja. auf eurem Zelt, Let's ne? Go. Schlafen. Ja. Oder? Ja. ja.